ich saß mit Hannah im Zug und wir hatten keine Fahrkarte. Guten Morgen. Es begab sich am Wochenende, wo ich in Hamburg war, der ein oder andere wird es vielleicht in dem Vlog schon festgestellt haben, dass wir wiederum auch festgestellt haben auf der Rückfahrt im Zug, dass wir keine Fahrkarten hatten für diesen Tag zumindest und somit schwarz fuhren. Die Hannah halt auf den falschen Tag reserviert. Mitbekommen haben wir das da auf unseren Plätzen jemand saß, der uns bereitwillig seinerseits seine Reservierung für die von uns beanspruchten Plätze zeigte. Blöd gelaufen. Ich möchte Euch unser Erlebnis einerseits schildern, aber andererseits mit der Frage verknüpfen wie hättet ihr reagiert. Hanna war nach der Erkenntnis dass wir schwarz fuhren in einem ja für mich als Mann seltsam anmutenden, entspannten Zustand <lacht> und sagte. So singt mir so was, es ja, wird schon alles gut laufen und mir ist jetzt irgendwie alles egal. ich versuchte meinerseits die optimale Strategie herauszufinden. Typisch Frau, typisch Mann, keine Ahnung. Ich hatte jedenfalls verschiedene Szenarios im Kopf, die ich euch jetzt teilweise vorstellen werde, aber möchte euch erstmal dazu animieren, selber, losgelöst von meinen Gedanken, zu entscheiden, wie ihr in dieser Situation reagiert habt. Ich schildere euch dazu mal die komplette Situation. Also geht mit mir mit. Wir wollten von Hamburg nach Leipzig und mussten über Bremen fahren. Und dort mussten wir auch Osmo abholen. Das ist der Sohn von der Hannah. Ihren Kanal übrigens habe ich unten verlinkt. Wir fuhren also im Zug von Hamburg zuerst nach Bremen. Und ja, wir mussten auch in Bremen aussteigen und konnten auch den Zug nicht irgendwie vorher verlassen, nachdem wir erfahren haben, dass wir schwarz fahren, weil sonst ein 5jähriger irgendwo am Bahnsteig in Bremen alleine auf uns gewartet hätte. Also wir hatten keinen gültigen Fahrschein und die Fahrzeit betrug ca. 1 Stunde. Überlegt wie ihr euch verhalten hättet und ja, stoppt eventuell das Video wenn ihr tiefer überlegen müsst. Also was haben wir nun gemacht. Zum Einen ähm, ja, ist die Problematik gewesen dass hier zwei Menschen sind die auf der falschen Fahrkarte die ja zwar bezahlt wurde, aber in dem Zug nicht gültig ist genannt sind. Und dieses Jahr der einzig wirkliche Unterschied zu einem echten Schwarzfahrer besteht. Und wir daher eine gemeinsame Strategie fahren sollten oder mussten, um für beide das Optimum rauszuholen. Daher auch dieses Video, weil sich nicht eindeutig für beide ein Optimum dargestellt hat, sondern wir beide unterschiedlicher Meinung waren, wie wir sozusagen die Situation dann sollten. Aber fangen wir mit einer Grundsatzentscheidung an. Wenn wir in der Situation waren, oder wo wir in der Situation waren, gehen wir zum Schaffner oder lassen wir uns vom Schaffner finden. Ja, bei noch 45 Minuten Reisezeit und äh, ja, 14 prall gefüllten Waggons haben wir beide intuitiv das sich finden lassen präferiert. Wobei ich anmerken möchte, dass eine offene und direkte Konfrontation auch einige Vorteile in sich getragen hätte. Man hätte selber die Strategie wählen können und auch ähm, ja, wie man beginnt. die das Gespräch steuern können besser. Aber äh, ja, es kam noch zu den beiden oben genannten Faktoren zu, ähm, dass äh, ich in Hamburg die vorigen 3 Tage die Erfahrung gemacht habe, dass der Menschenschlag, der nordische Menschenschlag aus Hamburg und Bremen Lichtjahre von denen äh, den ich kenne, also den, diesen etwas warmherzigeren und sozialeren Auftreten hier in Leipzig. Entfernt war. Und von daher ja, war es für uns beide klar, die erste Entscheidung war keine direkte Konfrontation mit dem Schaffner suchen, ähm, ja. denn wenn wir das getan hätten, ähm, also direkt zum Schaffner, dann hätten wir das Problem auf jeden Fall verbal thematisieren müssen. Und so hat diese Entscheidung nicht zum Schaffner zu gehen, zumindest diese Option enthalten, dass wir mit der Situation gar nicht konfrontiert werden, wenn der Schaffner nicht auf uns zukommt. Na? Wie ihr ja alle wisst, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wir haben uns natürlich auch Gedanken gemacht, was passiert, wenn der Schaffner kommt. Und als wir da so über, überlegt haben, äh, da sahen wir auch schon den Schaffner. Und er sah uns. Und wie wir auf der Suche nach einem freien Platz, weil unser reservierter Platz war ja belegt, seinen Waggon durchquerten. Und äh, ja, wir sind dann sozusagen einfach an ihm vorbei. Das war im Wagen 11 von 14. Die Restfahrzeit betrug zu diesem Moment 30 Minuten. Er lief in die Richtung in die wir auch liefen, das bedeutet er kontrollierte als nächstes den Waggon 12, wo wir als nächstes reinkommen, 13 und 14. Eine Option wäre nun gewesen sofort umzudrehen und damit relativ sicher ja, in die andere Richtung äh, zu laufen und auch sicher sein zu können dass wir eigentlich nicht kontrolliert werden würden in den letzten 30 Minuten, da er erst 12 und 14 machen musste bevor er dann wieder in die andere Richtung geht und ja, wir hätten ja dann auch vor bis Waggon 1 gehen können. Problem war er hat uns gesehen und insbesondere mich in meinen nackten Füßen, da ich ja barfuß unterwegs gewesen bin, und er hat mich genau gemustert und betrachtet und jetzt einfach umdrehen, obwohl wir offensichtlich durch den Wagen wollten, das wäre ein zu hohes Risiko gewesen. Er hätte dann bestimmt sofort das konditionierte Bild des schwarzfahrenden Penners gehabt, der vom Kontrolleur flüchtet und bis auf den Penner oder wohl ähm, ja, eigentlich auch gestimmt und von daher sind wir einfach weitergelaufen. So. Ja, wir sind dann im Wagon 13 äh, zu Waggon 14 in dieser Kuhle da stehen geblieben zwischen den beiden Wagen. Um nicht zu sehr am äußersten Rand des Zuges stehen zu bleiben, am besten noch mit dem Rücken <lacht> und hoffen, dass der, der Schaffner das nicht bis zu dem Wagen schafft. Und äh, ja, damit wir sozusagen dann auch, dass wäre dann auch wieder sehen, ja negative Verhandlungsposition gewesen, wenn wir im letzten Wagen ganz hinten gestanden wären und gesagt, wir haben keine Fahrkarte. Also von daher so halb hinten. Und da standen wir nur im Beratschlag und unsere Strategie erneut. Was passiert, wenn es zum Gespräch kommt? Was nach meiner Auffassung äh, bei, bei zwei äh, zu kontrollierten Waggons in 30 Minuten äh, auch sehr wahrscheinlich war. Also es war für mich auch schon klar, dass er kommen musste. Wir mussten intensiv miteinander die Optionen besprechen. Option 1, und wir sahen den Schaffner auch, also wir werden da gleich, es geht weiter. Option 1 war, und die von mir präferiert und damit für mich für optimal gehaltene Strategie. Bitte lassen uns darüber auch diskutieren, weil die Situation, kann ja, die Situation kann ja wiederkommen. Und dann ist es schön, wenn man das Problem einmal gelöst hat. Und ich dann einfach nur mich erinnere, ja, nein, das ist die optimale Strategie. Also, Option Nummer 1 wäre, dass ich in dem Moment... Ähm, der sich dann zwar anders gestaltet, aber das, also kommen wir gleich mehr, äh, dass, ich, dass wir die Karte kommentarlos zeigen und damit die Option haben, äh, wenn wir nicht sagen, dass es zu keiner Konversation kommt und er einfach nur kurz drüber schaut und ja abknipsst. Ne? Also einfach kommentarlos zeigen. Wenn er was sicher das wahrscheinlichere Szenario ist, darauf hinweist, dass wir keine gültige Fahrkarte haben, weil das Datum falsch ist, dass wir dann sagen, ach so. <lacht> und kurz lachen und dann zu ihm sagen wir haben uns schon gewundert dass unsere Sitzplatzreservierung schon belegt war und ja wir deshalb stehen müssen wir haben der deutschen Bahn schon Vorwürfe gemacht aber dann ist es ja unser Fehler ne? und damit eine positive und etwas entspanntere Stimmung generieren und gar nicht darauf referieren dass wir dann eigentlich jetzt schwarz fahren oder sowas sondern einfach nur die, die andere Situation in den Fokus heben ne? Und damit eigentlich sein Toleranzpegel etwas steigen lassen sollte. Das Option, 1. Option 2 wäre, dass wir eben direkt auf Dumm machen und sagen, ach so, das haben wir ja gar nicht gesehen. Was aber, was glaube die vom meisten gewählte Option ist, was aber meiner Meinung nach bei einer Sitzplatzreservierung, äh, die wir ja hatten, und der Tatsache, dass wir standen, sehr unglaubwürdig gewesen wäre. Option 3, wenn der Schaffner in der Nähe ist, doch noch auf ihn zuzugehen, aber auch da ist meiner Meinung nach, hätte man auch schon eher handeln müssen. Und gerade weil er sich auch noch an mich und meine nackten Füße erinnerte, ähm, glaube ich, wäre das auch nicht gut gewesen. Option 4, ähm, im, im Gespräch, bevor er die Karte kontrolliert, zu sagen, dass sie das falsche Datum hat. So, ja. Wäre die, die, die ersten vier Optionen, die mir eingefallen sind. Gibt es noch mehr Optionen? Hättet ihr was anderes gemacht? Was wäre noch möglich gewesen? Ähm, auf jeden Fall kam der Herr Schaffner eben dann und ja, sprach uns an. Ich hatte Option 1 präferiert und Hannah war in einem Zustand, wo ihr wie gesagt alles egal war und äh, ja, tendenziell sie wohl ja, keine konkrete Handlungsabfolge einstudierte, sondern wahrscheinlich sich auf ihren Charme und der Gutmütigkeit des Kontrolleurs verlassen wollte. Das war die Situation. Er kam auf uns zu und sagte immer teil vor uns, da sind noch zwei freie Plätze und wir müssen noch gar nicht stehen. Okay, noch wieder einmal Zeit gewollt. Das war wieder äh, einen halben Waggon weiter vorne, also in dem letzten Waggon quasi vorne, also in der Mitte drin. Er hat uns dann noch dahin geleitet und ging wieder zurück zum kontrollieren. Und äh, ja, da war wieder sozusagen ja, ein halber Waggon Kontrollroute ge Gesichert. Wir haben uns hingesetzt und da wir in einem öffentlichen Abteil mit sechs Personen saßen äh, ja, und nicht nebeneinander, war eine offene Kommunikation über die nachfolgende Strategie, wenn der Schaffner dann wiederkommt, um die Katze äh, zu kontrollieren, nicht möglich. Und wie gesagt, Hanna hatte sich, hat sich eh schon wohlwollend eingegruft, während ich durchaus die ein oder andere Schweißpalle ja, mir da so ein bisschen rausdrückte. Ende vom Lied. Wie ist es denn ausgegangen? Bevor das Schaffen unser Abteil erreichte, <lacht> fuhren wir in Bremen ein und unsere Leistung beim Aussteigen war sehr, sehr groß. Wer das Video noch nicht gesehen hat, unser Hamburg, unsere Bremenreise, ich und Hannah, äh, Hannah und ich natürlich, äh, oben verlinkt. Ein sehr, sehr schönes Video geworden, schöne Erinnerung gerade, weil Hannah ja nun am 4. Dezember nach Thailand äh, fährt und nicht weiß, ob sie nach Deutschland wieder zurückkehrt oder ob ich äh, zu ihr fahre. Ähm, ja, vielleicht unser letzter gemeinsamer... Kleiner Urlaub, also unser kleiner Ausflug. Ich mag das Wort Urlaub ja nicht. Äh, oben Infokarten. Ja. Aber äh, ja, was ist die optimale Strategie? Was ist die optimale Strategie? Haben wir optimal gehandelt? Äh, nur weil das Ergebnis stimmt, weil wir jetzt fein raus sind, heißt das nicht, dass man die optimale Strategie mit dem besten Erwartungswert gewählt hat. Und mich interessiert, was ist in dieser Situation die beste Strategie? Was hättet ihr gemacht? Lasst uns diskutieren. Ich bin gespannt. Macht's gut, euer Christian.